Hallo, ich begrüße alle im Raum zu dem Lightning Talk Studierende unterstützen und motivieren. Ähm, sollten sich Fragen während, ähm, ja, während, ähm, während der äh, Talkrunde ergeben, dann bitte ich das in, den Q in die Q&A-Spalte zu schreiben oder in den Chat. Wir gehen dann später darauf ein. Also alle ähm, SpeakerInnen haben fünf Minuten. Ich achte auch noch mal darauf, dass die Zeit eingehalten wird. Und erst nachdem alle gesprochen haben, ähm, gehen wir dann auf die Fragen ein übergebe ich jetzt an Professor Wolf. Vielen Dank. Vielen Dank für die Anmoderation. Ja, auch ein herzliches Willkommen von unserer Seite. Unsere Seite heißt meine Kollegin äh, Conny Bast und ich, Maximilian Wolf. Wir sind beide von der Hochschule Albstadt-Siegmaringen. Und wir dürfen hier einen kurzen Einblick gener äh, generieren in ein Projekt, was wir getauft haben. What's in for me? Angeleitete digitale Selbstreflexion von Studierenden während ihres Auslandaufenthaltes. Ich erkläre vielleicht kurz, wo es herkommt. Die Idee kommt daher, dass äh, Frau Bast und ich äh, sehr begeistert Leute ins Ausland schicken, selber viel im Ausland wahlen, und wir haben die Erfahrung gemacht, äh, dass vieles von dem, was Studierende im Auslandssemester erleben, irgendwie so nebenher läuft in informellen Gesprächen, in der Kaffeeküche abends vielleicht bei einem Bier oder bei einer Pizza. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit diesem Projekt so ein bisschen mehr Hilfestellung zu leisten, damit die Studierenden da vielleicht ein bisschen bewusster drüber nachdenken und auch für sich einfach noch mehr mit nach Hause nehmen für ihre persönliche Entwicklung. Ich darf Ihnen einmal äh, das vorstellen, das ganze Konzept, wie wir es machen. Frau Bast, würden Sie einmal weiterklicken? Wir haben uns angelehnt an das Sechs-Minuten-Tagebuch, das vielleicht einige von Ihnen kennen und auch an verschiedene Coaching-Formate, die ich so durchführen darf. Sie sehen, wir haben drei Schritte. Ich darf Ihnen erstmal kurz den ersten Schritt darstellen. Das ist das Thema vor dem Auslandsaufenthalt. Das heißt, die Studierenden bekommen von uns Material zugeschickt, mehr oder weniger für sich selber, um ein bisschen nachzudenken über Fragen wie welches Hashtag oder welches Wort würden wir wählen, um meine, um die Gefühle zu beschreiben? Wie fühle ich mich zum Beispiel aufgeregt oder unsicher? Was möchte ich während meines Aufent Auslandsaufenthalts erleben? Um ein bisschen rauszukommen aus dieser Komfortzone und das Thema Unabhängigkeit. Das Ganze ist eine Einzelreflexion, das heißt, jeder macht es für sich selber. Und während des ganzen Prozesses kommt dieses Thema sechs Minuten Tagebuch zum Tragen. Wir haben hier Leitfragen drin, wie was habe ich heute von der neuen Kultur gelernt? Was war die größte Erkenntnis über mich selbst? Und die Idee, eben das drei Monate, äh, Entschuldigung, drei Minuten in der Früh zu machen und drei Minuten am Abend. Ich selber mache relativ viel dieses sechs minuten tagebuch und das funktioniert ganz gut, weil sechs Minuten hat jeder. Dann übergebe ich auch an der Stelle an die Frau Bass, die Ihnen die weiteren Schritte zeigt und dann so unsere bisherigen Erfahrungen mit dem Projekt. Vielen Dank. Schritt zwei ist der Teil während des Auslandsaufenthaltes. Unser Plan ist, dass sich alle die Studierenden, die wir jetzt gerade im Auslandssemester haben, innerhalb eines, einer moderierten Gruppenreflexion zusammentreffen und Vorher sich überlegen, was sie uns mitteilen wollen, nämlich was erzähle ich meinen besten Freunden von meinem Auslandssemester? Wie komme ich mit meiner veränderten Umgebung zurecht? Also wie ist das jetzt für mich im Ausland zu sein und welche Do's und Don'ts gibt es in meinem Gastland? Weil wir auch wissen wollten, ob die Studenten aus dem, was andere erzählen, vielleicht für sich selber noch was mitnehmen können und vielleicht selber noch mal einen anderen Blick auf ihr eigenes Gastland bekommen oder nicht. Schritt 3 ist der Schritt nach dem Auslandsaufenthalt, der ist sehr, sehr ähnlich zum ersten Schritt. Das sind die gleichen Fragen oder fast die gleichen Fragen, nämlich auch wieder, wie beschreibe ich meine Gefühle nach dem Auslandssemester, was waren die drei prägendsten Momente und wie unabhängig bin ich geworden. Gedacht ist natürlich, dass die Studenten nach dem Auslandsaufenthalt erkennen, oh wow, ich habe total viel für mich selber gelernt, nicht nur für die Hochschule, sondern auch für mich selber. Da wir das Projekt dieses Semester erst angefangen haben, können wir zu Schritt 3 natürlich noch überhaupt gar nichts sagen, weil unsere Studenten alle noch weg sind. Schritt 2 haben wir gemacht mit unseren Studierenden und sind dabei auf äh, mehrere Probleme gestoßen, deren wir uns vorher nicht so ganz gewiss waren. Zum einen ist uns aufgefallen, dass das Problem, dass alle zu unterschiedlichen Zeiten ihren Auslandsaufenthalt starten, äh, es schwierig macht, eine gemeinsame Zeit zu finden für dieses Peer-Group-Meeting. Denn es muss so gewählt sein, dass die Studierenden schon ausreichend Zeit hatten, um sich im Gastland einzurichten. Wenn die Gruppenevaluation zu früh startet, sind die Studierenden zu sehr mit der Eingewöhnung beschäftigt und haben keine Zeit, sich auf das Coaching zu konzentrieren. Nächstes Problem ist, dass die Studierenden zwar sehr, sehr gerne ihre Erfahrungen über neue Medien innerhalb ihrer Peergroup teilen, das aber nicht unbedingt tun, wenn Professor, so wie mein Kollege oder ich, dabei sind. Und das Dritte Problem, was wir gefunden haben, war, dass Studierende im Auslandssemester nicht zwingend die E-Mails ihrer eigenen Heimathochschule lesen. Deswegen war es schwierig, die Studenten alle zur richtigen Zeit zu erwischen, dass sie mit dazukommen. Das ist so unser Kurzimpuls zur sehr gerne zur Nachahmung, sehr gerne auch mit Ideen, was wir ein bisschen anders machen können. Und damit gebe ich wieder zurück, glaube ich, an Lilia. Oder an Nicole. Oder an Dominik. Dominik wollte jetzt eigentlich... Dominik. Genau, Dominik? dann übergebe ich an Dominik, das sein Hervorragend. Wir okay. sortieren uns noch und... Äh, so, dann ähm, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, äh, der das sogenannte Booklet-Anreizsystem äh, vorstellt. Das brucklerd system haben wir seit einer Weile in Bamberg an der Universität im Einsatz für große und kleine Veranstaltungen, weil wir damit ähm das Ziel verfolgen, Prokrastination, die ja an vielen, in vielen Studiengängen verbreitet ist, einzudämmen. Also insbesondere betrifft es hier Informatikstudierende und äh, dort ist es äh, trotz allem so, dass die oft sehr spät erst mit dem Lernen auf die Prüfung beginnen, oft auch erst eine Woche vor der Prüfung jetzt zu Corona-Zeiten Videos geschaut haben und dann natürlich äh, kurz vor knapp daran scheitern. Die Idee des Booklet-Anreizsystems funktioniert wie folgt. Wir erlauben den Studierenden jede Woche eine DIN A5-Seite handschriftlich, also wir sagen dazu, eigenständig, vollständig handschriftlich äh, anzufertigen. Die können Sie bei uns in einem Online-System hochladen. Wir sammeln die jede Woche von allen, die da mitmachen möchten, optional ein und geben die am Ende kurz vor der Klausur in Druck, so dass also kleine Booklets auf 15 auf 5 Seiten für jede Woche der Vorlesungszeit und noch eine, zwei Wochen direkt vor der Klausur zur Verfügung gestellt werden als zugelassene Hilfsmittel in der Prüfung. Dadurch geben wir den Studierenden die Möglichkeit, sich schon während des Semesters frühzeitig also darum zu kümmern, sich zu fragen, was will ich eigentlich nicht auswendig lernen müssen, was will ich nachschlagen können in der Klausur und was äh, kann ich mir lieber selber merken und braucht da keine Unterstützung in meinem eigenen Booklet. Das heißt, wir teilen die dann zusammen mit den Prüfungsangaben ähm, jedem individuell sein Booklet aus. Und äh, sollte eine Wiederholungsprüfung nötig sein, wird es auch wieder eingesammelt und im darauffolgenden Semester zur Wiederholungsprüfung nochmal ausgeteilt. Die, ähm, der Mechanismus hat eine ganze Reihe von charmanten Eigenschaften. Zum einen äh, fördern wir dadurch die Reflexion bei den Studierenden, weil die müssen sich jetzt unter dem Semester überlegen, eine A5-Seite ist nicht viel Platz, man sieht es hier im Hintergrund auf der Folie, was packe ich, wie strukturiert da drauf. Und das führt zu einem Nachdenkprozess bei vielen, den auch erfahrene Studierende so nie in ihrem Studium bisher erlebt haben. Zum anderen ist es für uns als Dozierende total spannend, weil wir können schon während des Semesters da so ein bisschen reingucken, was die Leute in ihre Booklet-Seiten reingeschrieben haben. Und wenn man das Gefühl hat, also in der Vorlesung haben wir eigentlich darüber gesprochen und das waren die wichtigsten Dinge, und in den Booklet-Seiten tauchen diese Sachen aber nicht so klar auf, dann deckt es ja möglicherweise eine Schwäche der Didaktik in der Vorlesung oder in der Übungsdarbietung auf. Was auch ganz ähm, nett ist natürlich, ist der sehr überschaubare Betreuungsaufwand. Im Vergleich zu anderen äh, semesterbegleitenden Leistungen, wie zum Beispiel Hausaufgaben, die bewertet werden für Bonuspunkte oder als Teilleistungen, erzeugt das Booklet-System für uns während, der, äh, während des Semesters, während der Vorlesungszeit keinen Betreuungsaufwand. Äh, die Seiten haben definierte Beginn- und Endtermine und können also auch voll autonom von den Studierenden dann eingereicht werden. Und wir müssen also keine Hausaufgaben korrigieren oder Feedback geben. Wir können das aber, wenn wir es möchten. Also es gibt uns auch ein bisschen mehr Freiheit, uns da selbst zu überlegen, wie wir es gern hätten. Und das Letzte ist ähm, vielleicht das, was ein bisschen ähm, überraschend sein mag am Anfang. Ähm, der Mechanismus ist einer, der ja logischerweise die Chancengleichheit betrifft, ja? weil manche machen da jetzt mit, manche machen da nicht mit. Wir machen alle das Angebot, damit zu machen, und es wird auch extrem gut angenommen. Also in großen Veranstaltungen Grundlagenveranstaltungen mit 500 Teilnehmern machen in der Regel 400 Teilnehmer an diesem Buch jetzt mit und reichen dann nahezu konstant, kontinuierlich jede Woche ihre Seiten ein. Die ähm, Problematik ist, dass man gerade in Grundlagenveranstaltungen allerdings auch immer Menschen hat, die den eigentlichen Mechanismus nicht verstanden haben und glauben, dass wenn sie sich also von einer Studienkollegin oder einem Kollegen jetzt eine Seite kurz vor knapp vor der Deadline des Book der Booklet-Seite noch kopieren und bei sich hochladen, dass sie dann ja auch... Ähm, im Prinzip den Nutzen aus der aus der Sache ziehen de facto haben sie natürlich die Reflexion damit übersprungen und sie haben sich einen unerlaubten Vorteil verschafft weil sie ja jetzt im Endeffekt eben eine booklet Seite als erlaubtes Hilfsmittel nutzen können die sie äh, eigentlich nicht selbst erstellt haben und deswegen hat sich bewährt tatsächlich die vollständig eigenständig handschriftliche Erstellung von diesen Booklets äh, zu fordern, weil dadurch wir in der Lage sind, spätestens bei der Korrektur der Prüfungen durch einen Handschriftenabgleich dann herausfinden zu können, ob jetzt alle Seiten, die da eingereicht worden sind, von derselben Person sind. Und tatsächlich hat das System inzwischen, weil es leider auch stellenweise missbraucht worden ist, sogar einen Automatismus, mit dem völlig identisch eingereichte Seiten automatisch erkannt werden. Was passiert mit dem Plagiaten innerhalb des Booklets? Das ist, äh, wird als Unterschleif gewertet, wenn es erst zu, zum Zeitpunkt der Korrektur auftaucht. Das heißt, ein nicht erlaubtes Hilfsmittel führt zu einer Das wissen die auch vorher, also wir klären die in, also im Detail drüber auf. Und äh, während des Semesters hat man allerdings jederzeit die Möglichkeit, sich von bereits eingereichten Seiten wieder zu verabschieden. Sollte man also irgendwann das Gefühl haben, so huch, jetzt will ich sie doch lieber nicht mehr äh, ausgedruckt haben, dann akzeptieren wir das. Und das führt also auch zu einem interessanten Reflexionsprozess. Was die Leute auch lernen, damit komme ich zum Schluss, ist, wie man äh, mit einem Smartphone und auf Papier unter widrigen Bedingungen ordentliche Fotos von gedrucktem oder von geschriebenem Text macht. Es gibt also auch noch eine Medienkompetenzübung, äh, die da im Prinzip so en passant mit dabei ist. So wäre es gerne dann in der Fragerunde. Äh, vielen Dank. Gut, Super, dann bin ich die, die Nächste. Ich fand das total cool. Ich, ja, schade, dass ich überhaupt gar keine ähm, Klausuren habe bei mir in der Vorlesung. Und ich glaube, äh, das bringt mich auch gerade gra zum, ähm, zum Überleiten zu meinem Vortrag. Hierzu ähm, würde ich Sie bitten, äh, mich etwas größer zu schalten, weil ich meine Folien nämlich in den Hintergrund äh, projizieren würde. Also ich habe ja gerade gesagt, wir haben fast ausschließlich LA, also Leistung durch Arbeit als Prüfung. Das heißt, irgendwie im Semester muss etwas erstellt werden, was dann von uns gewertet wird. Naja, da bietet sich immer projektbasiertes Arbeiten an und ich möchte etwas vorstellen, heute etwas vorstellen, was eine besondere Art des projektbasierten Arbeitens ist. Das ist nämlich das Erstellen eines, wir nannten es EVER, also eines Escape Rooms, der einen gewissen Hintergrund hat, nämlich den Hintergrund von Vorlesungen. Also ähm, Escape Rooms, die kennen wir vielleicht, ne? die gibt es also in virtueller und in nicht virtueller Form, aber das sind irgendwie so Räume, da muss man irgendwie knifflige Aufgaben lösen, da gibt es eine ganze Form von Rätseln, ähm, ganz unterschiedlicher Art und Weise und irgendwie muss man diesem Raum entkommen oder irgendein Rätsel am Ende geschafft haben. Und äh, die kann man, sowas kann man sich in einen virtuellen Raum denken, die gibt auch, das kennen wir wahrscheinlich alle in, in realen Räumen, ähm, und die kann man, also diese Rätsel, die da zu lösen sind, natürlich hinterlegen mit Vorlesungsinhalten bestimmter Koloratur. Ähm, äh, uh, und ähm, damit befasst sich auch aktuelle äh, Forschung. Ähm, und zwar einmal in diese Richtung, wie konzipiere ich denn einen solchen Raum? Also wie muss ich ähm, das didaktisch aufbereiten, so dass dieser Raum ähm, äh, für Studentinnen und Studenten interessant zu spielen ist, dass die etwas dabei lernen. Was ist da technisch umzusetzen? Das ist so eine Richtung, in der sich einige Veröffentlichungen finden lassen. Und ähm, der zweite Strang, der, ist, ähm, der geht um die Lehrwirkung. Also wenn Studentinnen solche Räume spielen, ähm, was können sie eigentlich da über diese Vorlesung lernen und in welcher Form und in welcher Intensität. Äh, Intensität. Und, ähm, Beides war für uns, also finde ich absolut spannend und macht auch Spaß, genau solche Räume zu spielen. Wir haben uns aber was anderes gedacht, solche Räume zu bauen ist auf, äh, ausgesprochen aufwendig und man tritt natürlich auch immer in Konkurrenz mit so großen, aufwendig konzipierten Spielen. Ne? Ähm, und dann haben wir gesagt, wir nutzen das, also diesen Entwurf, dieses Design, muss ich so etwas machen, als... Projekt für unsere Studentin zur Reflexion einer Vorlesung. Also Studenten höheren Semesters bauen für Studenten niedrigeren Semesters einen Educational Virtual Escape Room ähm, und lassen die, und das ist tatsächlich auch das eine, eine sehr, sehr coole Komponente, am Ende diesen auch tatsächlich spielen. Und an genau diesem Raum, und das war eben unser Projekt im letzten Semester, können äh, unsere Studenten höheren Semesters unheimlich viel lernen. Also zum einen natürlich all diese Dinge projektbasierten Lernens, dass man sich so äh, denken kann. Ja? Also das äh, Arbeiten, ähm, also selbstorganisierte Arbeiten in kleinen Gruppen, ähm, äh, die methodische v die Vorgehensweise, all ähm, äh, solche Dinge. Aber insbesondere eben auch, und das ist irgendwie cool, diese, das Verständnis, ein sehr, sehr tiefes Verständnis, des Stoffes einer vorangegangenen Vorlesung. Also wenn ich anfange, mir zu überlegen, wie designe ich den Räumen, in denen ich solche Fragen stelle, wie müssen Rätsel aussehen, damit ich irgendeine Fachlichkeit ähm, reflektiere oder abrufen kann, dann verstehe ich sehr, sehr, sehr viel von genau dieser Fachlichkeit. Und ich muss dann auch überlegen, wie man das so in Spielelevel packt und was also ein verschiedenes Niveau eines Verständnisses ist. Ich muss also mit der Blumentakonomie so ein bisschen vertraut sein. Also gibt es ganz einiges, was man lernt. Also Das sind unsere Lernziele, die haben wir dann auch auf, auf Erfüllung untersucht. Technisch gesehen sah das ungefähr so aus. Das heißt, also wir hatten... Ähm, als als Team, also als unsere ähm, Studentin, die, die in den Räumen in höheren Semestern erstellt hatten, ähm, eine ganz gut gewürfelte Gruppe, also war noch eine Bachelorin dabei und eine wissenschaftliche Hilfskraft und dann eben die Studentin und der Go-Live, und das ist das eigentlich richtig, richtig Coole an diesem Ding, ähm, der war dann mit Studentinnen der Vorlesung Arbeitstechnik und wissenschaftliches Arbeiten, das ist genau die Vorlesung, um dessen Reflexion es in diesem Projekt ging. Und was halt richtig gut ist, ist, wann erleben wir schon mal im projektbasierten Arbeiten einen echten Go-Live? Ne? Also Das ist tatsächlich ähm, unter Echtzeitbedingungen äh, ist dieser Raum genutzt worden. Also haben diese 65 Studentinnen und Studenten ähm, das Ding gespielt. Das ist bei uns ein, ein Wahlfach, wird also als ähm, oder eine Zusatzveranstaltung wird als Wahlfach oder Studium Generale anerkannt. Und ähm, ich werde immer ganz häufig gefragt, worauf haben sie es denn gemacht? Das haben die Studentinnen und Studenten selber ausgewählt und ähm, Sie haben hier sich für Work Adventure mit ganz, ganz verschiedenen technischen, naja, ist der Studiengang Software Engineering, ähm, Add-ons, äh, also da gab es einen automatisierten E-Mail-Versand, muss man nur was hinschicken und so. Ähm, und das war auch schon ein großer Teil dessen, was Sie gelernt haben. Ich habe hier mal ein Beispiel, das ist sehr sauber in unserem Confluence dokumentiert. Hier sieht man mal, ne, wie Sie sehr methodisch vorgegangen sind, etwa hier bei der Auswahl von auf welche Basis bauen wir denn so einen Raum. Das war eine der ersten Entscheidungen. Es gab auch viele ähm, Teamentscheidungen. Also wie möchten wir als Team zusammenarbeiten? Also eine ganze Menge an Methodik gelernt und ähm, äh, auch da tatsächlich sehr gut verstanden. Und ähm, zu dem, wie es aussieht am Ende, das ist gar nicht so sehr das Lehrexperiment letzten Endes gewesen, aber doch irgendwie ein ganz entscheidender Punkt. Also was oder werde ich immer gefragt? Nämlich Hey, ähm, was kam denn da raus? Und hier sieht man so ein paar Bilder, ne? also so ein bisschen da unten ähm, äh, ein paar Filme, die gedreht wurden, die unterschiedlichen Rätsel, den Raum, mit dem man mal laufen kann. Ähm, das heißt, das war am Ende auch total spannend und ist bei allen ähm, Erstsemestern, die die Arbeitstechnik vorlesen im hören, sehr gut angekommen. Gut, Herzlichen Dank. Ja, ich danke auch und teile mal meinen Bildschirm und lege los. Ja, herzlich willkommen auch von mir, Jennifer Preis ist mein Name. Ich stelle hier mein Promotionsprojekt vor mit dem Titel Wie unterstützt man Studierende in schwierigen Forschungssituationen ohne viel Aufwand? Erstmal eine kleine Antwort zum Anfang, indem man ihnen hilft, sich selbst zu helfen. Wie funktioniert das? Die Ausgangssituation kennen Sie alle. Universität bedeutet Forschung, spätestens in der Abschlussarbeit. Forschung allerdings bedeutet Herausforderungen, schwierige Situationen. Und das kann dann unterschiedliche Tans nehmen. Entweder die Studierenden bewältigen das und das läuft dann super. Aber im schlechten Fall kann es zu Dropout führen oder gar zu psychischen Erkrankungen. Und da möchte meine Intervention jetzt einsetzen. Die Frage, die ich mir stelle, ist dann: Wie kann man Studierende in Forschungskrisen mit Hilfe von Handreichungen begleiten? Mein Gischer Rahmen ist Design-Based Research. Das Motto, was meine Doktormutter Gaby Reinmann dazu auch mal zitiert hat, ist er äh, geschrieben hat, ist äh, Erkennen durch Verändern. Also es gibt zwei Ziele. Einerseits entwickelt man eine didaktische Intervention und andererseits möchte man aber auch theoretische Erkenntnisse generieren. Und die didaktische Intervention läuft dann iterativ in Zyklen, wird immer weiter verbessert und in diesen Zyklen gewinnt man auch gleichzeitig theoretische Erkenntnisse. In meinem Fall ähm, entwickle ich eine Intervention zur Selbstanleitung. Die zwei zentrale Fragen den Studierenden stellt, die sie sich beantworten sollen. Nämlich, womit habe ich Probleme und wie beziehungsweise kann ich die lösen? Ähm, ich beschreibe kurz Hintergrundablauf und Ziele. Zum Hintergrund habe ich erstmal in der Forschung elf Interviews mit Betreuenden ähm, geführt, die Studierenden Forschungssituationen betreuen. Da wollte ich herausfinden, welche Krisenauslöser, Krisenpotenziale beobachten die bei ihren Studierenden. Aus dieser qualitativen Untersuchung habe ich dann quasi eine Checkliste mit möglichen Herausforderungen entwickelt. Das Ziel von diesem ersten Schritt der Intervention, die die Studierenden dann bearbeiten sollen, ist eine Selbstevaluation der eigenen Situation, die Bewertung der größten eigenen Baustellen, aber auch Kenntnis über mögliche Herausforderungen, die einem noch bevorstehen könnten oder die man vielleicht auch schon einfach so bewältigt hat. Im zweiten Schritt werden den Studierenden dann systemische Fragen über die nächsten Schritte gestellt. Das Ziel ist, dass sie erkennen, was sie vielleicht gar nicht verändern können, dass sie verstehen, dass sie jetzt Entscheidungen treffen müssen, welche Entscheidungen sie treffen müssen und die womöglich dann auch schon treffen. Aber auch äh, Hinweise auf Unterstützung, also dass die Studierenden auch verstehen, ich bin gerade auch nicht ganz allein. Das Ziel sind einerseits selbstermächtigte Studierende, die irgendwie Selbstwirksamkeit erleben und Verantwortung für die eigene Arbeit übernehmen, aber andererseits auch entlastete Lehrende. Einsatzmöglichkeiten sind sehr vielseitig von dieser Intervention. Sie können allein oder zusammen als Selbstlernmaterial gemacht werden, aber ähm, das war auch ein Ergebnis in den Interviews, dass viele Lehrende oft viel Zeit in den Sprechstunden mit dem ja, Finden des Pudels Kerns verbringen und deswegen könnte es auch als Vorbereitung für Sprechstunden genutzt werden oder in Sprechstunden. Es gibt unterschiedliche Theoriekontaktpunkte, wo ich jetzt natürlich nur ganz oberflächlich drauf eingehen kann, zum Beispiel Selbstdiskrepanzreduktion, Scaffold, Scaffold, also Studierende entwickeln sich selber ein Scaffold für die nächsten Schritte. Äh, natürlich Erkenntnisse zum Forschen, Lernen, Selbstreflexion, aber da wird auch noch einiges weiteres äh, mit zum Tragen kommen. Ja, ich bin schon am Ende. Ich werde gleich das auch in den Chat schreiben. Sie können gerne diese Intervention nutzen, weiterverbreiten, Ihren Studierenden geben. Wie gesagt, das ist Work in Progress. Und wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder dergleichen haben, freue ich mich immer, von Ihnen zu lesen. Oh, das war's von mir. Super, ich bedanke mich bei allen. Es wurden einige Fragen im Chat gestellt, die meisten davon sind auch schon beantwortet. Ähm, noch ein Zeit. Vielleicht kann man sich auch auf die Frage eingehen, wie ähm, es diese, ähm, ob es Zielverständlichkeit in sechs Minuten hat, die dann so auf der Verkehr abgehen könnten, die sich ja auch daran teilen. Die Frage ging dann genau an Dr. Bast und Professor Wolf. Wollen Sie die gerade noch mal wiederholen? Ich habe Sie ganz schlecht verstanden, Lilia. Das Wollen Sie die Frage noch mal sagen oder haben Sie sie verstanden, Frau Bast? Ich habe es ja kurz sehr schlecht verstanden. Ich glaube, ich könnte kurz übersetzen. Ich glaube, es ging um, die, um Hintergründe zu diesen sechs minuten tagebüchern und auch vielleicht so ein bisschen noch was zu diesen Reflexionsübungen. Was wollen Sie? Frau Bast? Soll ich? Okay. Ähm, also, Sechs-Minuten-Tagebuch ähm, kennen Sie vielleicht oder vielleicht auch nicht. Das Ganze gibt es ähm, relativ bekannt schon ähm, im, sage ich mal, alltäglichen Leben. Beim Auto müsste ich jetzt ehrlicherweise passen. Ähm, Idee ist, es geht. Die Idee ist, dass äh, sechs Minuten am Tag investiert werden, drei Minuten in der Früh und drei Minuten am Abend anhand von Leitfragen. Diese Leitfragen dokumentieren Sie nur für sich selber. Das haben wir auch im ganzen Format für uns übernommen. Äh, Ausnahme ist die Gruppenreflexion, wo wir sagen, wir hätten gerne, dass dort in irgendeiner Weise Folien gemacht werden, die man dann teilen kann. Aber ich darf sehr viel systemisch coachen und ich glaube, die Idee wird sein, dass wenn wir das allen geben oder Dozenten, so wie ich das lesen würden, dann glaube ich, ist es vorbei mit einer ehrlichen Reflexion. Deswegen ist die Dokumentation wirklich nur für einen selber in der Hoffnung, dass der Mehrwert sozusagen selbst erkannt wird. Wer natürlich Coachingbedarf hat, auch das steht offen, kann jederzeit zu Frau Bast kommen und zu mir aber das dann eben in einem Vier-Augen-Gespräch und in einem geschützten Rahmen. Genau, und die Infos zu dem 6-Minuten-Tagebuch suche ich raus und gebe die gerne hier rein. Ich packe das vielleicht einfach in den Chat, dann ist das am einfachsten. Frage damit beantwortet oder gibt es da noch Bedarf? Wie viele Studierende nehmen teil, ähm, war die Frage. Wir haben jetzt insgesamt in der ersten Kohorte, glaube ich, wenn wir es gut rechnen, ungefähr acht. Das Ganze variiert immer so ein bisschen. Ich glaube, man muss, wir müssen da noch ein bisschen investieren, damit mehr sozusagen kommen. Wir warten auf den Pull-Effekt, sagen wir es mal so. Der erste die erste Run. Also wir haben angefangen mit 15 und bei der Mid-Evaluation waren dann noch ähm, sechs dabei, wovon äh, drei Viertel ihre Sachen leider Gottes online geschickt haben. Äh, welchen Kulturbegriff legen Sie den Reflexionsaufgaben zugrunde? Gibt es auch einen Input von Ihnen dazu, den Teilnehmern? Ja, wir machen einen Kickoff, wo wir ein bisschen was dazu äh, moderieren. Kultur ist äh, ehrlicherweise, wenn wir sowas wie mit Hofstädte nehmen, die Idee dieses Kollektiv. Kollektiven Programmieren des Minds, sozusagen, meines Mindsets, wo ich sage, wo ich mich zugehörig gefühle, im Gegensatz zu jemandem anders. Also wir machen es nicht an Ländergrenzen fest, sondern wirklich an dieser kollektivistischen Mindset, was einen macht. Genau. Jetzt mache ich vielleicht Platz für jemanden anders für eine Frage. Ich weiß nicht, ob man mich jetzt besser versteht. Wahrscheinlich nicht. Doch, es ist besser. Ah, doch, ja, super. Ich wollte mich äh, ganz herzlich bedanken und wenn keine weiteren Fragen mehr da sind, also im Chat sind jetzt keine mehr zu finden, dann würde ich den Raum schließen und Sie zurück in die Lobby schicken. Ähm, Sie können aber, wie gesagt, gerne ähm, Kontaktdaten austauschen. Sie können auch immer sehen, ähm, bei dem, bei der äh, Ankündigung des Panels, wer die Referierenden waren und auch im Chat dann nochmal Rückfragen stellen. Vielen Dank nochmal und dann wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag.